Wie schon angedeutet habe, geht es in diesem Video um meinen Geburtsnamen Ruanda. Ich habe diesen Tag jetzt mittlerweile mindestens zehn Quadrillionen mal schon versucht zu drehen, aber die Sorimala haben mir überhaupt nicht gefallen, weil ich da so nervös geklungen habe. Ich habe ständig irgendwelche Füllwörter aus Nervosität benutzt, weil es eben doch ein ernsthaftes Thema für mich ist. Und es geht nicht nur um mich selbst, sondern es geht um Ruanda, es geht um mehrere Menschen, es geht um meine Familie und ich möchte da eben nichts sagen, was anders klingt, als es, was ich tatsächlich meine und was ich tatsächlich in meinem Kopf abspiele. Von Deutschland habe ich noch keinen Ruanda Tag gesehen, aber das soll sich heute ändern. Deswegen drehe ich jetzt diesen Ruanda Tag. Ich habe mir verschiedene Fragen zusammengeschrieben auf dem Computer. Ich werde die vorlesen und beantworten. Und ja, ein paar Fragen kommen auch von anderen Tags, vom Kongo Tag. Ich habe viele Kongo Tags in der Zeit angeschaut. Dass es eben abwechslungsreicher ist, dass nicht immer dieselben Fragen gestellt werden. Erst einmal, dass ihr einen Überblick habt über mein Verhältnis zu Ruanda. Die Fragen knapp beantworten. Falls ihr dann noch genauere Fragen habt, falls ihr noch mehr Details wissen wollt, schreibt Fragen in die Kommentare und vielleicht drehe ich dann einen zweiten Teil, wenn ich genug Fragen zusammenbekommen habe. Hey, jetzt fange ich erst einmal an. Was ist dein ruandischer Name? Mein ruandischer Name vor der Adoption war Tomokunde und bedeutet auf Deutsch Lass uns ihn lieben. Wurdest du in Ruanda geboren? Ja. Was ist dein ruandischer Lieblingsfilm? Meine ruandische, meine ruandische Lieblingsserie eigentlich, also das fand ich so bisher am unterhaltsamsten, ist In -Shoot die Friends und mich würden auch eure ruandischen Lieblingsfilme oder Serien, alles was es dazu gibt, interessieren, mit Untertiteln, weil ich schaue das mir sehr gerne an, also auch wenn die Handlung nicht so besonders interessant ist, aber ich schaue mir das sehr gerne an, um die Sprache besser zu lernen und dass ich mich daran gewöhne, wie sich etwas was ausgesprochen wird. Dass man eben weiß, worum es ungefähr geht durch die Untertitel, aber dass man sich auf die Gespräche und auf die Wörter und die Sprache selbst konzentrieren kann, das finde ich schon sehr hilfreich. das Lieblingslied? Habandi von Young Grace, Siné und Dani Nanone. Das werde ich auch in die Beschreibung verlinken, weil dieses Lied hat viel zu wenige Klicks. Es ist echt ein cooles Lied, Ja, ihr werdet es lieben, ihr werdet es auch lieben. Und Sitio äh, von Maddy. Was mir noch gefällt, ist Velo von Teta Diana. Was ist dein wundersches Lieblingsessen? Ein Rezept, was ich nach meiner Reise gefunden habe, nach meiner Reise in Ruanda, und zwar Amashasa Mutitokel. Das ist ein Einkauf aus Erbsen, Kochbanan und Tomaten. Schmeckt super, schmeckt wirklich super. Falls jemand das Rezept möchte, kann ich es auch irgendwo hinein verlinken. Und sagt mir auch eure Lieblingsfrüchte, weil ich muss andere Rezepte auch finden und nachkochen. Wann warst du das letzte Mal in Ruanda? August 2013. Zu welcher Volksgruppe gehörst du? Mit welchen Ethnien wurdest du verwechselt? Ich bin 100% Rhandesin. Soweit ich in meinem Stammbaum nachgeforscht habe, gibt es wirklich nichts anderes. Keine andere, keine andere Volksgruppe in meiner, in meiner Linie sozusagen. Ja, also ich bin 100% Rhandesin. Verwechselt wurde ich von anderen Afrikanern. Nur mit Somali und Äthiopierin. Von Europäern. Also da gab es auch welche, die gesagt haben, ich bin Äthiopierin. Aber sonst wird einfach wild geraten. Irgendwelche Länder von Afrika, die berühmter sind. So wie Kenia, Nigeria, also Länder, die man, die man mehr in den Medien hört. Und ich denke nicht, dass ich nicht als erstes für eine Ruanderin gehalten werde, weil ich nicht so aussehe weil ich schaue aus wie jemand aus Ruanda, sondern weil Ruanda ist kein Land, das man so äh, im Gedächtnis hat, wenn man an afrikanische Länder denkt. Es ist eher äh, ein sehr kleines Land. Es wird nicht so häufig in den Medien genannt und deswegen denken die Menschen nicht zuerst an Ruanda, wenn sie an afrikanische Länder denken. Aber es muss sich ändern. Ja, wir sind auch da. Es gibt Ruanda. Das ist kein Fantasieland. Im Landesteil kommst du? Südprovinz? Sprichst du deine Sprache? Nein, nur ganz, ganz wenig. Also wirklich nur einfache Sachen. Ich kann mich vorstellen, ich kann Smalltalk-Gespräche halten, ich kann sowas sagen wie ich war einkaufen, ich, ich, ich treffe Freunde oder ich habe Freunde getroffen oder was in der Art. Oder ich war diese, diesen und jenen Besuchen, so was in der, also so einfache Dinge. Dinge beschreiben, die ich gemacht habe, ich habe gekocht. So einfache Sachen. Also keine komplizierten Gedanken -Dinge von mir. Sag etwas in deiner Sprache. aber oh Also, ich möchte jetzt irgendwas Spontanes sagen, nicht irgendwas auswendig gesagt. Bu Kuko dasaka kubona. Abandi. Cool YouTube. Ja. Das ist so alles, was mir gerade einfällt. Jetzt bin ich zu Hause. Ich freue mich, mit euch zu sprechen, weil ich gerne andere Wanda auf YouTube treffe oder sehe. Art, ja. Wirklich, wirklich sehr einfacher Satz. Also wirklich nichts Kompliziertes. Aber... Ich hoffe, es ist so ungefähr rübergekommen. Ich glaube, es ist grammatikalisch richtig, oder? Schreibt in die Kommentare, falls es falsch ist, gell? und schreibt den richtigen Satz hinein. Mich würde auch total interessieren, falls, falls jetzt irgendjemand genauso wie ich aus Ruanda kommt, aber die Sprache nicht so gut kann, was ihr macht, um die Sprache zu lernen. Weil das, das kann ich dann auch im Teil 2 genauer sagen, wenn euch das interessiert. Dann kann ich euch erklären, wie ich versuche, Kinyarwanda Ruanda zu lernen. Und vielleicht können wir uns gegenseitig irgendwie inspirieren. Jetzt kommt die interessante Frage, okay. was magst du am meisten an Ruanda? Das ist eine interessante aber auch schwierige Frage, wenn man nicht in Ruanda lebt, weil die Perspektive anders ist. Wenn ich in Ruanda leben würde, könnte ich euch andere Dinge erzählen. Ich könnte Dinge aus dem Alltag erzählen, ich könnte, ich könnte es auch detaillierter erklären, was ich meine, weil ich dann mehr Beispiele habe. Also was ich, was ich sehr gerne mag, ist die Sauberkeit. Kigali. Ist laut, laut dem, was ich so gelesen habe oder, oder gesehen habe, auch in den Medien, die sauberste Hauptstadt der Welt oder eine der saubersten Hauptstädte der Welt. Weiß ich jetzt nicht genau, ob es da tatsächlich ein Ranking gibt. Normal mag ich Großstädte nicht so besonders gerne, aber Kigali ist wirklich eine wunderschöne Stadt, wunderbar sauber und es gibt viele Verkehrsinseln mit Pflanzen. Also, dass eben so diese Stadtatmosphäre, dieses viel Beton und diese vielen Hochhäuser unterbrochen sind, mit Pflanzenanlagen und es gibt Parks, viele Parks in Kigali. Es liegt einfach daran, dass es viele nationale Aktionen gibt, um die Leute am Umweltbewusstsein zu beteiligen, um die Menschen auch so ein bisschen mitzuerziehen. Und dann, was es noch gibt, Ruanda ist ja auch bekannt als das Land der tausend Hügel. Es gibt sehr viele Hügel. Ruanda befindet sich im Hochland, in dem sich auch der Regenwald befindet, wo man eine sehr große Artenvielfalt vorfindet. Darunter gibt es eben auch die Berggorillas, eine geschützte Art. Es gibt eine Tradition um den Menschen eben auch diesen Artenschutz beizubringen. Krita Isinga, und das ist eine Namensgebungszeremonie, in der man in diesem Fall auch Gorilla-Babys namen gibt, dass man eben dieses neue Leben feiert, also dieses geschützte, seltene Leben. Und ich finde es, find es gut, Menschen in Ruanda von klein auf auf diese Weise beigebracht wird, welche Arten es gibt in dem artenreichen Regenwald und wie wichtig es ist, diese die geschützten Arten zu erhalten. Und das, was ich noch an Rwanda habe, die Menschen. Mir gefällt an den Menschen, dass sie sehr aufmerksam sind und hilfsbereit und sehr freundlich und auch bescheiden. Was ich auch mag, sind die Früchte, weil viele Früchte, die es hier gibt und die ich sehr gerne mag, werden importiert und gibt es dann eher konserviert. Also es gibt die eben nicht so in der reifen Qualität, in der frisch gepflückten Qualität wie in Ruanda. Also in Ruanda gibt es Ananas, Maracuja, Bananen, noch irgendwas. Solche Früchte gibt es dann Und dann gibt es auch diese, so, so eine rote Frucht, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Die schmeckt so gut. Es gab immer so, so gute, frisch gepresste Säfte, die, die haben so toll geschmeckt. Echt, sowas vermisse ich. Dann gibt es noch an, an Gemüse, Avocado. Das ist alles sehr gesund, also alles sehr vitaminreich und sehr gesund. Was ist deine ruandische Gewohnheit? Das ist etwas, was mich von den Menschen hier in Deutschland, Österreich, Europa, würde ich sagen, unterscheidet. dass Ich, ich nehme sehr viele Dinge wahr, die um mich herum passieren. Also, kann man für Paranoid halten, muss man aber nicht, ja. Also mir fallen sehr viele Dinge auf, die, die so um mich herum passieren. Ich kann mich auch an sehr viele Dinge von früher erinnern. Ich bin eine von diesen Freunden, die, mit, die immer mit diesen Geschichten, weißt du noch früher im Kindergarten oder weißt du noch früher, als dies und jenes war, auspackt. Das, das, das, das sind beides Eigenschaften, die ich in anderen Ruandern auch sehe, eigentlich. Also ich habe auch gemerkt, dass Ruander sehr überlegte Menschen sind, also ich denke auch sehr viel nach und sie sehr viel beobachten. Und sehr, viel, sehr viele Details wahrnehmen. Und das ist sehr ja bildliche Menschen. Ich bin auch sehr bildlich. Ja, das sind das, das ja so einfach diese nachdenkliche Art und Wahrnehmung und Erinnerungsvermögen sowas in der Art. Das würde ich sagen, das sind, das sind meine verwandtesten Gewohnheiten oder Eigenschaften. Und dann auch so die Ansichten, die ich gewinne. Das ist auch, also weil ich habe ich hab mich so ausgetauscht mit Leuten, also mit meinen Verwandten, und habe dann eben so Dinge, Meinungen über gewisse über Themen ausgetauscht. Und sie haben so sich gewundert, oh mein Gott, wie, oh ja, wer hat dir das beigebracht, dass du so denkst, das, du, bist so, du bist so ruandisch. Und ich habe so gedacht, nee, das hat mir niemand beigebracht. Ich habe schon immer so gedacht, es, ich weiß nicht, es, ich glaube, es liegt einfach daran, dass, wir, dass Menschen Ruanda sehr nachdenklich sind und da kommen auch solche Dinge. Ja. Also ich zumindest, ja, ich zumindest. Also passiert halt auch auf der Persönlichkeit, die man hat. Was unterscheidet dich von anderen Ruandern? Dass ich nicht in Ruanda aufgewachsen bin und auch nicht in einem ruandischen Haushalt, und deswegen nicht so viel Kultur in mir tragen, ich spreche die Sprache auch nicht. Also ich finde es eher negativ, ja. Ich würde es ich gerne können, ich würde das auch gerne alles wissen. Aber das unterscheidet mich von anderen Ruandern. Von der Persönlichkeit selbst nicht, aber von der, vom kulturellen Wissen her. Was in deinem Haus repräsentiert deine Kultur? Ich habe noch andere Sachen eigentlich, als die, die ich gerade vorbereitet habe. Vieles habe ich nicht gefunden, weil die Sachen irgendwie verräumt sind. Aber die Sachen, die werde ich in die Beschreibung verlinken, falls ich da Bilder im Internet finde. Und diese Körbe gibt es in unterschiedlichen Größen und es ist vom Prinzip her genauso wie die Babuschkas in Russland, dass man diese Körbe ineinander stecken kann und da kommt immer, also du kannst dann immer ein, ein, eine kleinere Version herausnehmen und dann nochmal eine kleinere. Und hier sieht man auch die Landesfarben. Das ist denselben kopf auch in Rot und Beige, würde ich sagen. habe ich die Farbe, die ich euch gerade eben gezeigt habe, hat ein Bekannter uns geschenkt, aber da war ich noch nicht in Ruanda. Und diesen Farb habe ich geschenkt bekommen kurz vor meiner Rückreise aus Ruanda von einer Freundin, die ich dort kennengelernt habe. Auch in Landesfarben, wunderschön, gell? Das die traditionelle Gesellschaft von Ruanda zeigt. Sieht mal das. man alles. Dann sieht die Inhorritänze, also hier und hier, die ähm, Trommler und solche Häuser. Solche Gebäude findet man auch auf dem Gelände des Königpalasts in Niamsarang größer. Das ganz große Gebäude ist der Schlafraum vom König und seiner Frau. Und die anderen Gebäude sind Lagerräume. Welche lächerlichen Fragen wurden dir über deine Kultur gestellt? Also lächerliche Fragen, das ist es schwierig über meine Kultur, weil früher gab es halt eher immer so dieses Phänomen, sag ich es mal, dass, wenn mich Leute gefragt haben, woher ich komme, und ich dann geantwortet habe aus Ruanda, haben viele immer so was gefragt wie, was ist das, habe ich nie gehört, wo liegt das, keine Ahnung was das ist. Deswegen wurden mir jetzt so speziell über meine Kultur keine Fragen gestellt oder lächerliche Fragen. Ich meine, ich habe dann so das erzählt, was ich gewusst habe damals und erklärt, was, was woran da liegt, was ich eben weiß von meiner persönlichen Geschichte und das war nicht so viel, aber sonst die lächerlichen Fragen, die wirklich lächerlichen, wurden eigentlich gerne über ganz Afrika gestellt und es wird dann eben immer solche Fragen gestellt, als wir Afrikaner land also zum Beispiel, das kennen so viele Leute, ich habe das auch schon auf YouTube so oft gesehen, dass Menschen fragen, kannst du Afrikanisch? Ist das deine Schwester? Oder solche Fragen irgendwie, als wäre als wär das Ganze eine Kultur, ein Ding, eine Mentalität, ja, wenn du Afrikaner bist, dann musst du dies und das können, dann musst du so und so sein. Ja, solche Dinge, gell? Aber, ja, wer ist dein ruandischer Lieblingskünstler oder deine ruandische Lieblingskünstlerin? Teta Diana, weil genauso wie viele Leute über Stromae äh, gesagt haben, dass seine Lieder berühren, obwohl obwohl sie die Sprache nicht sprechen oder nicht verstehen, aber man merkt einfach, dass die Musik authentisch gesungen wurde und vom Herzen kommen, die Texte von Herzen kommen. Also dieses Gefühl, dieses Gefühl, was diese Lieder in sich tragen, ist entscheidend und, und machen macht die Musik besonders und authentisch und echt eben und ziemlich, ich meine, deswegen deswegen sind diese Lieder so nah am Menschen, wie mit ich spreche mir ja, war nicht wirklich, aber ihre Musik klingt echt und traditionelle Musik, aber auch moderne Musik, also es ist eine sehr gute Kombination und ich hoffe, sie wird noch viel erfolgreicher als jetzt, weil sie singt wunderschön und auch ihre Botschaften sind wertvoll, wirklich wertvoll. Also es ist eine, wie, wie will ich sagen, ich meine es ist keine, so, äh, keine Musik, die so retuschiert wird durch Effekte und durch viele andere Faktoren, sondern es ist ziemlich pur, würde ich sagen, ziemlich pur. Mit noch Instrumenten, die es traditionell so gibt, mit vielleicht ein bisschen Effekten, die, die moderner sind, dass es eben tanzbar ist und tauglicher, aber es ist nicht komplett ähm, retuschiert und modifiziert. Und ja, ich, ich mag grundsätzlich Künstler aus Ruanda, weil die Musik macht einfach gute Laune. Ist sehr gut. Also die, die Künstler, die es in da gibt, die haben sehr schöne Stimmen und die Texte, also ich versuche auch so immer die Texte deswegen einfach auch um die Sprache zu lernen und um einfach so dieses Feeling wieder so zu bekommen. Aber wirklich besonders, für wirklich besonders halte ich eben Täter Diana. Aber ich wünsche grundsätzlich allen Musikern Erfolg und finde alle, alle Musiker toll aus Ruanda. So ein Ruanda denken Ja. würdest du einen Ruanda heiraten? Auch ja. Das war's jetzt mit meinem Ruanda Tag. Ähm, natürlich muss ich auch Leute taggen und zwar alle Ruanda, die dieses Video ansehen. Vor allem Menschen, die in Ruanda leben und dort aufgewachsen sind. Ich habe bis jetzt nur welche aus der Diaspora gesehen, aber ich schaue auch gerne Videos aus der Diaspora an, Aber Aber mich würde auch einfach total interessieren, wie ähm, ein Ruanda-Tag von jemandem, der in Ruanda aufgewachsen ist und dort lebt, aussehen würde. Und dann hat noch Theo gemeint, dass er nicht so viele Ruanda-Tags von Männern gesehen hat. Deswegen tagge ich besonders, die ruandischen Männer. Und alle Menschen, die dieses Video anschauen, macht einen Tag mit denselben Fragen angewandt auf euer Land. Und stellt mir Fragen, stellt mir ganz viele Fragen, gebt mir Feedback. Wie hat euch dieses Video gefallen? Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt Daumen hoch. Und wenn es euch nicht so gut gefallen hat, dann schreibt eure Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und weil, wenn, sollte ich einen zweiten Teil drehen, dann möchte ich, dass das Video angenehm anzusehen ist und angenehm anzuhören. Dass, ihr das, dass eben meine Botschaft ankommt und das ist auch, dass ihr auch ein bisschen unterhalten fühlt und es nicht zu nervig klingt. Bye bye!